Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal The Crusher. Mit dabei ist Roblox Felix. Viel Spaß! Finde die Löcher in den Böden der zahlreichen Karten, um nicht zerquetscht zu werden. Verbessere und verdiene Münzen, indem du Runden überlebst. Und gib diese Münzen für Ausrüstung, Effekte oder andere coole Dinge aus, die deinen Charakter noch großartiger machen. Close. Ich, ich bin der Beste in dem Spiel. Warum hat das Haus keine Collisions? Doch, die Tür hat Collisions, aber das Haus nicht. Okay. Ah, alles klar. Aber ich muss hier unbedingt die Musik ausmachen. Aber finde Löcher in den Böden. Ja. Oh, das ist, glaube ich, cool. Oh, nein, ich muss Löcher in den Böden finden. Oh Gott, oh Gott, da kommt was ja, zum du Crushen. Musst, du musst runter, nicht hoch. Ich habe zu viel Zeit verschwendet, du musst runter, ja. Ah, ich bin hey. gestorben. Hey. Felix, ich wurde gecrusht. Oh mein Gott, nein, ich war noch gar nicht dabei. Ja, ich war auch noch nicht dabei. Ich, ich wollte ja noch lesen, dann war ich auf einmal drin. Es gibt verschiedene Difficulties, okay. Start. Start. Wo ist das also, Loch in ja. den Böden? Ah, ja, das ist das Loch, das Startloch. Aber das geht jetzt in ein paar Sekunden auf. Meinst du? Ah. Ja. Lol, du bist so schlau. Ah, hier. Ist das, da ist Aha, das. ich ja, hab's ja, schon hier. gefunden. du hast schon gefunden. Ey, ich hab's schon gefunden. Hey, hab schon gefunden. Man nennt mich auch The Crusher. Nee, du wirst gecrusht. Nein. Nicht nee, du bist The Crusher. Ich bin The Crusher. Nee. Nicht wirklich. Er crushes Descending. Ah. Oh mein Gott. So, hier, Aha. Ich muss eine Obby machen. Ich, ich bin, bin viel besser Obi. in der Obby als du. Nee, ah, bist ich du war nicht. erster. Erster. Mm. Mist, man so, kann nicht ich durch die Wände durchlaufen. Manchmal haben die Dinger keine Collisions. <lacht> schlechtes Map-Design. Nein, du bist schlechtes Map-Design. Genau, ich bin vor dir. Ich oh Gott, der Crusher, der kommt richtig nah. nah. Siehst ich du mich. das da rechts? Oh, wir, wir haben's geschafft. haben es geschafft. Der kam ja, Mann. Nach. So viele Leute haben überlebt. Das war viel zu easy. Aber der eine da rechts wird jetzt gecrushed. Guckst dir an. Tot. Okay, das ist ein bisschen makaber. Das hat mir gerade gefallen. Warum wurden hier eigentlich die Bäume alle gefällt? Ich weiß nicht. Hier waren scheinbar mal Bäume, aber die sind weg. Ich weiß nicht, was das überhaupt hier darstellen soll. Ist das irgend so eine Drohne oder wo, wo sind wir? Sind wir im ähm, Wir sind in ähm, Hollywood. Wir sind in Hollywood. Ja, Mann. Ja. Und jetzt sind wir in irgendeiner Burg mit ja. einem Schneemann. Und ich habe gewonnen. Du hast nicht oh, gewonnen. ein Pfeil. Ein Pfeil. Der Pfeil zeigt mir, wo ich lang muss. Ah, oh, äh, hier hoch. Okay, das macht Sinn. Oh. Aber, aber hätte ich Bam. nicht einfach dazwischen durch können? Ich Der Pfeil nicht. hat uns, glaube ich, verarscht. Oh! Nein, ich bin Nein, runtergefallen! Glaubst, ich auch! Ich nicht dachte, ich muss da nicht hin! Nein, nicht Crusher, yes. Crusher lass ist... uns! Oh mein Gott, der Crusher kommt schon! Der kommt der schon! Crusher der Crusher kommt schon! Oh Gott, oh Gott! Der dich ich, ich muss mich beeilen! Mu ich Felix. Seh nichts! Ah! Ich okay, bin okay, tot. okay, okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Ich bin tot! Wir hinten ist ein Loch. Du bist tot! Ja, ich bin ja. glaube ich bin in den Crusher <lacht> eingeschoben! Verdient, verdient! Du bist so gemein zu mir! Ich sehe dich! Ich seh dich! Ah. Du hast so viel Zeit! ja weil ich eben richtig vorgesprintet bin. <lacht> Die eine Stage war eben total easy. Ich musste nur rüber rennen. Ja, ich sehe Du musstest einfach nur runterlaufen. Ja. Und ich hab's geschafft. Easy. Mann. Du hast dieses ist easy Level verloren. Ich hab 30 oder 20 Coins. Wie viele Coins? Ich kann ich habe kann zwei nicht Coins. Sehen. Wo stehen meine Coins? Irgendwo stand eben, ich hab Coins. Ah, links ist doch ein Shop. Ja, ah, ich hab 100 Shop Coins. 60. Ich hab 60. Oh, Mann. Okay, für 100 Coins kaufe ich mir jetzt das Block Z8. Ey, ich habe ein Goblet. Ich habe ein Bloxy-Aid. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ah, hier ist Start. Okay. Aber wie findest du mein Bloxy-Aid? Ich kann's trinken, dann hey. ist da ein komischer Schatten drum. Cool. Das Bloxy-Aid. Wow. Oh, I, was ist das denn uh, hier? Ist, ähm, das? erinnert mich an damals. Weißt du noch, damals? Ah, damals. Stimmt. Jetzt Weiß musst du eine damals? Einblendung von damals machen. Ich muss eine Einblendung machen? Ja, du musst die Einblendung machen, weil ich sagte, erinnerst du dich noch damals. Ah, oh, okay. Ja, ich erinnere damals. Oh Gott. Oh, Die wurden oh, ah, ah, <lacht> immer schneller. Warum sterben wir da? Okay, es macht Sinn. Oh mein das Gott, das ist die okay, Lunge. Wir wurden gerade von der Lunge umgebracht. Oh, wir waren in einem Menschen drin, deswegen war das so ekelhaft. Oh, wir sind so schnell. Warum ja, ich bin voll so schnell. schnell. Gefällt mir. Ja. Ich darf nicht aufhören zu rennen, weil sonst höre ich vielleicht auf, schnell zu sein. Nein, du bist, du bist die ganze Zeit schnell. Äh, dahin, easy. Oh, du weißt du das? Easy, ich hab's gesehen. Bin smart. Dann ja, ja. Aber wenn wir oh. so schnell sind, heißt das, wir müssen auch schnell machen, oder? Äh, ja, ja, ja, oh mein Gott. Nein! Was? Ich hab Angst. Oh Gott, das war ja schon so nah. Ja! Das oh ist Gott. die ganze Zeit so nah. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben das gewonnen. Easy. Okay, Ach, komm mit komm, Level mit, komm mit, zwei. komm mit. Komm ja. mit. Hier, Knöpfe. Ah, da. Wir müssen alle Knöpfe ah, ausmachen. Okay, okay, okay. Hier yeah. hinten ist ein grüner Knopf, wenn ich mich da rauf stelle... Oh, geht Dann, ein anderer Corona-Knopf an. Wir müssen die alle ausmachen. Glaube, oh, oh. Ich glaube, ich habe die äh, kleine Vermutung, <lacht> dass es nicht möglich Warum? Ha, ich weiß ha. ja nicht. Oh Gott, wie oh, sind wir denn okay. hier hingekommen? Was wir sind gar nicht mehr so schnell. Ja, ich warum ist schnell es hier sein. so hell? Wo sind wir? Das sieht aus wie ein Skyrim-Dungeon. Stimmt so ein bisschen. So ein Zwergen-Dungeon, ja. Wir sind ein Oder Skyrim. es ist einfach nur radioaktiv verseucht, weil das da sind alles Fässer. Das, oh, ich bin tot. <lacht> wie bist <lacht> du gestorben? Ich bin in, in das Abwasser gefallen. Aha. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber es beunruhigt mich. Dieses ganze Spiel beunruhigt mich. <lacht> Dieses ganze Spiel ist perfekt. <lacht> oh Gott, wo müssen wir hin? Ach da. Oh Gott, der Crusher kam gerade so nah. Oh, oh, oh, und Leute wurden zercrusht. Ich will ja, nicht, man. dass Leute zercrusht werden. Oh Gott. Oh, der ist sehr, der ist direkt über dir. Oh, Anton. Wo muss das ich ist hin? Sehr, sehr wo muss ich hin? Du, du müsstest woanders schon hin. Ah, ah. Da unten in den ah. Rechts unten Weg. Das ist zu spät gewesen. Die anderen Leute sind alle auf die Fässer gesprungen, aber es ging nicht. Und da dachte ich, ich muss dann da hin. Ich will runter. Ich, ich Nein, auch nicht ich drin. fall wirklich runter. Ah, ich bin wieder ja. da. Alles gut. Und du bist wieder da. Alles, Hammer. Difficulty 4. Oh mein Gott, sieht das schwer aus. Schau dir das an. Ui. Das ist Difficulty ja. 4. Ah, easy. E ah. Easy. Gar kein easy. Problem. Wir werden irgendwann sterben. Dieses Spiel erst, ist echt mal, nicht leicht. Erstmal Erstmal block the slurpen. Erstmal Zip <lacht> aus der Bloxy so, um. ähm. Ich weiß, wo es lang geht. Ich kenne die Maps in- und Darf auswendig. Ich habe das studiert. Genau, du darfst nicht einmal failen, Conny. Das muss dir bewusst sein. Es fail fail steht nicht in meinem Vokabular. <lacht> failen? Was soll das sein? Hä? Genau. <lacht> und wir müssen gleichzeitig noch schnell sein. Oh, ich bin tot. Ah, ich bin ah, tot. Ha, ha. Failen bin ist nicht in meinem Vokabular. Oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so knapp. Es ist so nah da. Oh, aber da ist das nächste Ebene. Sehr gut. Oh, oh Gott. Oh Gott. Warte, du lebst ich noch? Ich dachte, du bist tot. Nein, ich habe gesagt, ich bin doch nicht tot. Ich bin so weit Mal unten. Es. Guck dir an, wie weit unten ich bin. Ich bin so, ich bin so schlecht. schlecht. Ich bin da nicht durchgekommen, durch die Erdschicht. Aha. Warum bin ich so langsam? Der Crusher kommt immer näher, weil ich so langsam bin. Du wirst jetzt sterben, Anton. Ich werde ah. nicht sterben. Ich bin zu gut dafür. Ah, oh. oh, das knapp. war knapp. Okay, okay. easy. Oh gleich geschafft. Gleich geschafft. Ja! Oh mein Gott. Das ist Difficulty geschafft. 4 geschlagen. Finish in einer Stunde vier Minuten. Ja, Mann! Eine Stunde vier Minuten. Warum schreiben die da die Millisekunden hin? Sind die dumm? Das ist so Speedrun? Ja. Oh, Difficulty 3. pippi Fuck. So easy. Haben wir die? Nee, die haben wir noch nicht gemacht. Nee, aber ich werde sterben. Du wirst <lacht> sterben. Ich werde sterben. Ich schaffe nie was. Ich bin so aber schlecht. Aber ist das hier doch so friedlich? Bin. Es ist so friedlich. Das stimmt. Hier kannst du gar nicht sterben. Easy ja. schreibt. Äh, vibrant schreibt easy, also es ist auch easy. Ja, ähm, wir gehen hier hin. Gehen wir im Wasser Oh ja. Nicht. Ich dachte, ich darf da raufspringen. Oh, bist, bist du tot? Nein. Also schon. Haha. Oh, ich bin auch tot. <lacht> <lacht> ich hab's doch gesehen. <lacht> oh Mann. Ich dachte ich schaffe den Sprung locker. Oh, ich war aber viel hast zu du schlecht. nicht? Nee, hab ich nicht. So, man hey, kann jetzt Felix, Felix, Wie wär's, wenn wir unser eigenes Minigame programmieren für Livestreams? Das wäre mega cool, mach das mal. <lacht> du bist doch der, der IT studiert. <lacht> Ich bin hier gar nichts. Ich <lacht> mach dir meine Videos. Schreibt mal in die Kommentare, soll Roblox Felix sein eigenes Minigame in Roblox programmieren für die Livestreams? Ihr müsst wissen, Roblox Felix studiert IT, der kann das. Der kann das nicht. Der kann das sehr gut. Der kann das überhaupt nicht, der hat keine Ahnung von Lua und Roblox und Programmieren. <lacht> ich habe dir schon gesagt, dass du Ahnung davon hast. Ich habe keine Ahnung. Du ich kannst das. Ein Leute, schreibt, schreibt eine 1 in den Chat, wenn ihr dafür seid und schreibt eine 2 in den Chat, wenn ihr auch dafür seid. <lacht> Niemand hat eine einzelne Chat geschrieben. Ey, ich schwöre, die Leute schreiben gerade alle eins in den Chat. Du hast nur nicht nachgeguckt. Ich schaue gerade nach. Hier steht nur Easy und Hahaha. <lacht> die lachen mich aus, weil die denken, ich bin schlecht. Und die haben recht. Leute, schreibt... Das, das bedeutet auch, dass du es machen sollst. Nee. Leute, schreibt Is und Haha in den Chat, wenn er es machen soll. Die 1, das werde ich Schreibt irgendetwas in die Kommentare, wenn er es machen soll. Wenn er ja, es nicht machen soll, dann an, schreibt ich keine kann. Kommentare. Euch werde so Kommentare spammen unter deinem Video. Egal, was für ein Kommentar ein ihr schreibt. Ihr. Roblox Felix wird dann machen. Ich dachte, das ist ein Video für dich. Nee. Naja. Uh. Also es ist auch ein Video für mich. Aber ich ja? dachte, du wolltest aufnehmen. Ich weiß nicht. Ich habe theoretisch, glaube ich, noch Aufnahmen. Wir werden sehen, ob ich die benutze. Wie gut die wird. Ja, warte. Welches, in welcher Schwierigkeitsgrad ist das? Ich habe das Gefühl, okay. das ist easy. Aber der das Crusher kommt halt aber ziemlich schnell. Ja, es ist Schwierigkeitsgrad 1. Äh, also wer da stirbt, der ist Aber der Crusher nicht kam gut. schon sehr schnell. Guck mal, jetzt macht so... Du musst er es so aber gut. nicht glauben. Du konntest es nicht mal übersehen. Du musstest wirklich straight up nur runterlaufen. Ja, ja aber nicht. hättest du es nicht gesehen, dann hättest du verkackt. Aber du konntest es nicht nicht Ui, sehen. Ui, das sieht hübsch aus. Das sieht okay aus. Weiß ich nicht. Aber Schwierigkeit 2, das könnte ich auch vielleicht noch schaffen mit Glück. Ja. Jetzt brauche ich sehr viel Glück. Unverstanden. Unverstanden. Aber ich habe keinen Verstand. Ich glaube, der einzige Unterschied hier ist einfach, dass der Nebel ist. Deswegen ist es Stufe 2. Oh. Und dass oh. man dann das nicht berühren darf. Und das, das konnte man wir doch nicht mal sehen, dass da irgendwas ist. Ich Kann wir doch sind beide straight up reingelaufen und alle anderen nicht. Wir sind hier ja. die Ver Versager, ja? Wir sind die Versager, ja. Wir sind bei der <lacht> Schwierigkeitsstufe 2 einfach gestorben. Oh, aber guck mal, der Crusher ist voll schnell. Er ist schnell, ja. Aber es ist Spiel so schwer. Es gibt anscheinend nicht nur leichte Spiele in Roblox. Oh mein Gott. Ja. Aber deswegen hat sich das Spiel auch nicht gehalten. Das hat nur 100 Spieler oder 200 oder so. So schlecht. Wärst ja, ja. du mal ein paar Spiel? Aber insgesamt irgendwie 10 Millionen Wizards. Dann gibt's das schon ein bisschen länger, 2014. Oder? Oh, dann gibt's das schon ein bisschen länger. Ja. Ey, aber es ist ein gutes Spiel, finde ich. Man, man kann spielen. Ja, man kann spielen. Also Minigames sind eigentlich immer gut, auch gerade für Livestreams. Oh. diese äh, Genau. Okay, wir müssen, wir müssen schnell sein, oh, Anton. Oh. Immer schnell, oh, oh, immer Oh, um oh nicht oh, durch die oh. Wand, nicht durch die Wand. Oh, oh. oh, oh. Ach, guck mal, die sind da gesprungen und -da. haben damit wertvolle Zeit verschwendet. <lacht> ich mache nämlich jetzt den World Record auf dieser Map. Das wäre cool, wenn es noch für jede Map so World Record gäbe. Aber gibt es glaube ich nicht. Das können wir das, hinzufügen. wenn, wenn wir es selber machen. machen. Das könntest du hinzufügen, wenn du es selber machst. Ja, das kann einfach aufs Leaderboard rauf Ja, oder halt am Ende von jeder Map deine Time und dann noch die World Record Time, weißt du? Congratulations, you're now level 3! Yeah! Ich, nicht. ich will auch level 3 sein, aber ich bin einfach nur schlecht. Ich habe 30 Coins bekommen. Erstmal wieder shoppen gehen. Ja, mann. Ich kaufe mir jetzt einen. Nee, ich kaufe mir nichts. Ich will sparen. Ich, ich muss reich werden, Leute. Du, du willst sicher nur deinen Panda-Freund haben, weil du sonst keine Freunde hast. Panda-Freund? Panda-Freund. Oh, Panda-Freund, den will ich haben, ja. Ja, weil du keine Freunde hast. Anton hat keine Freunde. Imagine. Wer sagt, das ist selber, lachen alle Kälber, Lach die dumme Kuh. Und die dumme Kuh bist du. <lacht> das stimmt nicht. Ich hatte gerade das Angst, dass ich die Dinger du. hier nicht berühren darf. Oh. Bist du gestorben? Nee, aber ich bin gegen eine Wand gelaufen. Oh, oh ich ah. bin gestorben. Mann, <lacht> ich denke, das kann man doch nicht wissen, dass man da nicht drauf darf. Doch, das weiß man. Oh, ja, hey, warum du wusstest, du, Ich habe ich das doch gar nicht berührt. Ich. Unrealistisch. Ja, wir spielen... Ich, ich weiß nicht. Es nee, wir spielen das cool, nie wieder. Das war's Mann, und ja. ciao! Das war's?